Herzlich willkommen äh, zum lucifer.ch. Mit mir habe ich heute den Regisseur Michael Ruf aus Berlin. Äh, hallo Michael. Hallo Maja. Ich freue mich sehr, äh, dass du dabei bist. Könntest du bitte kurz äh, für unser Publikum auf lucifer.ch dich vorstellen? Mein Name ist äh, Michael Ruf. Ich bin. Autor und Regisseur von dokumentarischen Theaterstücken und jetzt äh, in wenigen Tagen werden wir in der Schweiz sein und dort die aktuelle Produktion äh, zeigen die Mittelmeermonologe. Das ist ein Theaterstück, das weltweit äh, berühmt ist und äh, auch reist <lacht> weltweit. Wie seid ihr nach Zürich gekommen? Also wir sind mit den Stücken sehr viel äh, unterwegs und äh, oft werden wir von äh, bestimmten politischen Initiativen eingeladen. Oft werden wir von bestimmten äh, politischen Aktivisten, Aktivistinnen eingeladen. Ähm, gerade mit dem Alarmphone in der Schweiz, Alarmphone Zürich, gibt es sehr, sehr gute Kontakte. Und über dieses ist dann auch der äh, Kontakt zum Maxim-Theater entstanden. Und äh, wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt diese Kooperation mit dem Maxim-Theater geben wird. Arbeitsprinzip ist immer mit äh, lokalen Schauspielerinnen und Musikerinnen äh, zu arbeiten. Ja. Ich habe in den letzten zehn Jahren ein Netzwerk von mehreren hundert Schauspielerinnen und Musikerinnen aufgebaut. Äh, und somit ist es auch selbstverständlich, dass dieses äh, Gastspiel in der Schweiz nicht jetzt von Berliner Künstlerinnen bestritten wird, sondern dass es eben äh, Schweizer Künstler äh, und Künstlerinnen äh, sind, die das machen. <Musik>